In jedem von uns. Geschrieben wurde diese Creepypasta von Ivy Bloodwood. Zwischen 1852 und 1934 lebte Alice Liddell, von der man behauptete, dass sie verrückt gewesen war. Ihre Geschichte über das Wunderland verzauberte die ganze Welt. Niemand ahnte, dass alles, was erzählt wurde, auch die Wahrheit war. Sie heiratete und bekam drei Kinder, die wiederum vier Kinder bekamen. Die älteste Tochter hieß Anna und sie war viel mutiger und stärker als andere Mädchen in ihrem zarten Alter von 17 Jahren. Sie wollte unbedingt ihr Land beschützen und in den Krieg ziehen, doch verbot ihre Mutter das, da nur Männer kämpfen durften. Anna schlich sich davon und schloss sich der Armee an. Als sie auf dem Schlachtfeld war, hörte sie eine Stimme, die er sagte, Traue niemandem. Jeder hier wird dein Feind sein, also vernichte sie, bevor es zu spät ist. Besessen von dieser Stimme schlachtete Anna jeden um sich herum ab, Feinde wie auch Kameraden. Als sie nach Hause zurückkehrte, wurde sie wegen Hochverrats zu Tode verurteilt und wurde hingerichtet. Zu ihrer Verteidigung sagte sie, das weiße Kaninchen hat es mir befohlen. Ihr jüngerer Bruder, Charles, hatte eine strahlende Zukunft vor sich. Er war ein ausgezeichneter Sänger, Komponist und Pianist. Sein Ruf erreichte selbst den Adel, wo er dann eingeladen wurde. Als er sein neues Stück vorsang, hörte auch er eine Stimme, die sagte, »Du bist zu höherem berufen. Bezirze die Tochter!« und werde Baron. Als Charles weitersang, verführte er die Baronentochter mit seiner feinen Stimme und seinem grazilem Aussehen. Als diese sich dann in derselben Nacht auf ihn einließ, kam ihr Verlobter ins Zimmer und erschoss Charles. Seine letzten Worte waren: Die ganze Katze hat es mir befohlen. Die zweitälteste Tochter, Jasmin war das schönste und liebste Mädchen in ganz England. Als sie den König nach einem Unfall gesund pflegte, verliebte er sich sofort in sie und kurze Zeit darauf heiraten sie auch. Jedoch starb der König schnell an einer Krankheit und Jasmin merkte, wie sie älter und schwächer wurde. Mit jedem Morgen bekam sie Angst zu sterben und wusste nicht weiter. Eine weibliche Stimme sagte zu ihr, »Hole dir die Jugend, die du brauchst. Nur frische Jugend kann dir helfen.« Auf der Stelle ließ Jasmin sämtliche hübsche Mädchen in ihr Schloss bringen, damit sie diese erst ordentlich waschen und entkleinen lässt, um sie dann umzubringen und in ihrem Blut zu bahnen und ihr Fleisch zu essen. Sie bildete sich ein, ihre Haut würde dadurch wieder jünger sein, und auch ihre Lebenskraft kehrte davon zurück. Als dann das Volk sie wie eine Hexe verbrannte, schrie sie nur. Die Herzkönigin ist schuld! Sie hat es mir befohlen!" Die beiden letzten Kinder waren Zwillinge, die Patrick und Patricia hießen. Sie waren noch sehr jung und unschuldig, wie alle anderen Kinder. Sie verkauften immer Brot oder Süßigkeiten, die ihre Mutter ab und an machte. Jedoch wurden nur die Kinder, die das Brot aßen, krank. Und man konnte sich nicht erklären, wieso das so war, weshalb auch einige dann verstarben. Vor allem die Straßen- und Waisenkinder wurden schwer krank und erlagen einem qualvollen Tod. Doch die Zwillinge verkauften weiter ihr Brote und niemand verdächtigte sie denn es waren halt nur Kinder. Jedoch hatten die beiden Alkohol in die Brote getan, die sie den elternlosen Kindern oft schenkten. In ihren Augen waren sie nichts weiter als Ratten, die jedem nur das Essen vom Teller stehlten und deswegen nur den Tod verdient hatten. Eines Tages gingen die beiden in den Wald, um Zutaten zu sammeln. Als sich plötzlich Patrick seiner Zwillingsschwester von hinten näherte, und ein Messer in der Hand hielt. Mit vier Messerstichen brachte er sie um, trennte ihren Kopf ab und vergrub ihren Körper im Wald, dort, wo seine anderen Geschwister begraben waren. Den Kopf brachte er dann mit zu seiner Mutter und sagte grinsend, Der Hutmacher sagte, sie hat einen sehr schönen Kopf, viel zu schade, um ihn wegzuwerfen. Die Mutter geriet in Panik und setzte Patrick allein im Wald aus, wo er dann elendlich verhungerte. Als ihr Mann nach einer langen Reise zurückkehrte, entdeckte er seine gealterte Ehefrau, die Patrizias Totenschädel im Schoß liegen hatte und streichelte. Diese sah dann zu ihm und sagte mit einem wahnsinnigen Lächeln, als sie ein Messer nahm, und es ihrem Mann ins Herz stoß. <lacht> Großmutter Alice möchte euch gerne zum Tee einladen. Nun sind alle komplett. Das weiße Kaninchen, die grinse Katze, die Herzkönigin, der Hutmacher, die Haselmaus und jetzt auch. Der Märzhase. Sie sagte zusammen und sabberte, als ihr Herz immer schwächer wurde. Sie nahm das Buch von Alice im Wunderland, kicherte und sagte. <lacht> In jedem von uns steckt ein Wunderland.